Da sind Baum komplett zuge, äh, zugewachsen. Zum ja. Teil. Ja. Papa? Ja? Hast du ein Chalet gemietet? Ein Haus, ein komplettes Haus. Haus? Zwei Etagen, ja. Ja, das sollte reichen. Da sind genug Vögel. Ich meine, die sind Bettler. sechs Leute. Aber das sind so kleine Vögel. Dann wird ja. das hier genug tropischer Vögel geben Ja. Die und Kolibris und so weiter. Die sind richtig süß und klein. Ja, Die sind hier überall. Da, ja, jetzt kommen wir langsam gut. unter die Wolke wieder. Guck mal, guck mal diese Aussicht, ist das nicht herrlich? Und du das wolltest... München durch den Dschungel. Mit einem hätte ich jetzt so einen Gleitschirm und ganz langsam dadurch fliegen. Doch, kein Internet. <lacht> ja, guck mal, da sind Früchte dran. In dem Baum. Ich weiß nicht, was für Früchte, aber... Da siehst du hier so viele unterschiedliche Vegetationen. Das ist so der Baum, Wahnsinn. Ja. <lacht> ganz klar. Papa, ja. läuft nicht falsch. Nee. Ich gehe nicht falsch, aber die Navigation, die wird falsch. Die kann gar nicht so viele Kurven nachmalen. Bitte wenden Sie 180 Grad Sekunde. <lacht> ja. Wisst ihr, hier wird das...